Die Bereitstellung barrierefreier Informationen, gerade zu den aktuellen Krisen, aber auch für Gesetzänderungen ist seitens der Bundesregierung immer noch ein Problem. Das zeigen auch die angekündigten Debatten im Bundestag, bei denen gerade die Gesetze die Menschen mit Behinderung betreffen, so das Triagegesetz ohne Gebärdendolmetscher übertragen werden. Wir haben nachgefragt. Definitiv, wissen Sie was, mir ist sogar der Fehler letzte Woche passiert. Und ich dachte, ich habe immer alles so auf dem Schirm. Ja. Ich hatte letzte Woche mit dem vorwärtsverlag ein Interview. Und ähm, der Verlag konnte nicht früh genug Gebärdendolmetscher organisieren. Und wir haben es halt trotzdem gemacht. Ja, und ähm, haben überhaupt nicht daran gedacht, ähm, dass natürlich auch das, wenn wir das jetzt schriftlich zusammenfassen und darstellen, die einzelnen Positionen, dass das nicht ausreicht. Ja. Was einfach selbstreflektiert natürlich auch bedeutet, hey, wir haben das in dem Moment noch nicht mal ähm, obwohl ich jetzt fachlich nur in dem Bereich unterwegs bin, realisiert, was für eine Wichtigkeit dahinter ist, durch das Matching, letztendlich eine andere Vermittlung zur Verfügung zu stellen, auch eine Live-Vermittlung. Und es ist, und ich erlebe es tagtäglich, es ist nicht präsent. Das Thema ist kaum irgendwo präsent, wie Sie es gesagt haben, wir hatten, als die ukrainischen Flüchtlinge beispielsweise auch ankamen, hat sich der Deutsche Gehörlosenbund sofort bei mir gemeldet und hat richtigerweise gesagt, hey Leute, ihr also da bringt deutsche Gebärdensprache Gegebenenfalls nichts, ja, denkt, organisiert irgendwie ukrainische Gebärdensprache, hat keiner daran gedacht. Ich bin sofort zu Kerstin Krise gelaufen und sie hat das sofort mitgenommen und wir haben zumindest ähm, geschafft, das zu organisieren, nicht überall, das geht ihr auch schlecht, ja, weil das war bisher un nicht unser Schwerpunkt, aber ähm, ich habe letztens eine, ähm, auf Twitter habe ich letztens auch gelesen, ähm, dass der Wissenschaftliche Dienst, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, beurteilt hat. Ich habe aber diesen Bericht vom wissenschaftlichen Dienst noch nicht gelesen. Ja, ich gebe das nur wieder, das, was ich in der Twitter-Bubble gelesen habe. Und wenn das stimmt, dann drehe ich echt am Rad, dass es nach Wissenschaft, auch nach der aktuellen wissenschaftlichen sach- und fachlichen Auswertung nicht die Notwendigkeit gebe, deutsche Gebärdensprache als Amtssprache anzuerkennen. Im Fazit des wissenschaftlichen Dienst heißt es hierzu, nach derzeitiger Sach- und Rechtslage ist die deutsche Gebärdensprache keine Minderheitensprache und kann auch nicht als Amtssprache verwendet werden. Ähm, sorry, weil es vor allen Dingen darauf reduziert war, auf Minderheitenrechte. Es geht doch hier nicht um Minderheitenrechte. Ich darf es doch nicht nur aus der Brille sehen. Es geht um Barrieren, die ich habe ja, und das hat erstmal nicht was mit der, mit der ethnischen Minderheit zu tun, sondern es hat was mit, mit der vollwertigen Teilhabe in der Gesellschaft zu tun und der wissenschaftliche Dienst hätte es wohl so argumentiert. Ich habe wie gesagt den Bericht noch nicht gelesen, den werde ich mir jetzt raussuchen und mir das durchnehmen, weil ich auch die Fragestellung an den wissenschaftlichen Dienst nicht kenne, aber es wurde zitiert, genau das wurde zitiert und ähm, das Argument aus wissenschaftlicher Sicht, das kann ja schon nicht richtig sein. Auch die Wissenschaft arbeitet ja mit Fakten. Ja, und was ist, was, was sind wir in einer ähm, Gesellschaft, bei dem wir nicht anerkennen wollen, dass wir Gebärdensprache unbedingt in der Verwaltung brauchen? Das hat doch nicht immer unbedingt was mit der Ansprache zu tun. Das sollte doch nach Wunsch eigentlich Realität sein. Und ähm, wenn man das an dieses, an dieses Dogma bindet, ja, dass das nach Minderheiten berücksichtigt wird, dann weiß ich nicht, wo wir wirklich gelandet sind. Das hat mich wirklich schockiert. Das hat mich wirklich schockiert, als ich dieses Zitat gelesen habe. Und wie gesagt, ich will nicht voreilig sein, aber ich muss mir den Bericht lesen und doch mal beim wissenschaftlichen Dienst nachfragen, das ja ein Organ der Bundestagsverwaltung ist wie die zu dieser Erkenntnis gekommen ist oder ob es eine Erkenntnislücke vorliegt und so wie ich ähm, Argument momentan sehe sehe ich eine ganz große Erkenntnislücke.